Thank you. Hallo Hallo, Post hier. Na, warten Sie. Hallo. Hallo. Ein Paket für Ihren Vater? Nee, ist für mich. Oh, entschuldigen Sie. Danke. Oh Gott. Wollt ihr noch krank? Ja, gerne. Ja. Gebe ich ihn. Das wird mir öfter. Dankeschön. Schönen Tag Schönen Tag, Tag noch. Ja, ja. drauf. Fuck. Hier, ihr Paket. Ich brauche aber noch eine Unterschrift. Entschuldigung, ich brauche noch eine Unterschrift. Hallo. schön Und hier rein. Schön. Schönen Dank. Vielen Dank. Wochenende. Tschüss. Danke, tschüss. Bitte schön, ich brauche schon noch einmal eine Unterschrift. Ja, klar. Und den Schrift. Gerne. Und ich hätte auch noch gleich was für Sie. Oh, okay. Hier. Ja. Oh, ja. Wir sind ganz hoch. Okay, tschüss. Dankeschön. Boah, bin jetzt da. Ähm, was ist denn los? Nee, also dieser Tag, er war grausam. Aber zumindest habe ich Tomaten vom Wochenmarkt mitgebracht. Das ist gut, ich habe den Mozzarella schon fertig, aber was war denn so schlimm? Also diese ganzen Retouren, die heute reinkamen, solche Pakete. Es ist ja absolut bodenlos, wie verschwenderisch die unterwegs sind, die Leute. Hey, Caro, ich habe gehört, du bist zu Hause. du arbeitest doch jetzt hier bei der Post. Also könntest du vielleicht die Pakete mitnehmen? Das ist noch